Wir du einmal Alarm haben die auch alle Tanken hier aus dem das kann ich auch sein, aber warum, warum bewegen die sich nicht? Hallo, ich bin da. Will ich nicht schießen? Herzlich willkommen zu Man of War Assault Squad 2 Cold War. Wir werden das Game, also es ist ein Realtime Strategy Game, mal ein wenig anspielen. Ich werde euch ein bisschen zeigen. Wir starten die Kampagne. Release-Datum ist übrigens am 12.09.2019. Und ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe den, den Vorgänger, also den ersten Teil von The Man of War, nicht gespielt. Deswegen bin ich gespannt, was der zweite Teil so kann. Deswegen erwartet nicht, dass ich einen Vergleich ziehen kann ähm, zwischen dem ersten und zweiten Teil. Äh, wir sind jetzt hier in der Kampagne drin, wir haben jetzt hier eine Kampagne gestartet. Und ähm, ja, es gibt glaube ich noch keine große Anleitung. Single. New campaign. campaign 1, ja, okay. Okay. Äh, wir kriegen hier Einheiten auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, diese Einheiten. Ah, die wählen wir aus. Okay. Wir haben äh, 5000 Gold und äh, die Einheiten kosten hier verschiedene, also kosten hier jeweils Gold. So, dann rekrutieren wir uns die würde ich sagen. Ähm, das hier sind hier Scouts ich glaube Scouts machen zwei Stück Sinn dann nehmen wir noch von der Infanterie und machen wir drei Infanterieeinheiten würde ich sagen mhm. Regular machen wir auch noch mal zwei Springer machen wir eine glaube ich hier Tankmen das, äh, ähm, das sind dann halt hier die die Panzerfahrer äh, das ist das Anti-Tank Team Panzerfahrer brauchen wir bestimmt garantiert auch nehme ich mal an so, Antitank brauchen wir natürlich auch. natürlich noch motorisierte Infanterie. Hm, die lassen wir erstmal weg. Ähm Aber wir nehmen nochmal die poläre Infanterie nochmal so mit dazu. 35, ha! Ah, ja, die nehmen wir auch nochmal dazu. Vielleicht zwei Stück. Versorgungsfahrzeug. Hier ist ein Ammo-Fahrzeug. Davon nehmen wir auch nochmal zwei mit. Vom Tank Und eine Sherman-Besatzung nehmen wir auch noch mal mit. Und das sind wir ganz gut. Ey. Noch ein bisschen Geld haben wir noch über. Wir könnten noch mal ähm, M35. So. Gut. Na, was ist denn hier Fortress? Das heißt, das ist unser Fortress. Die lustige Crew. Okay. Ähm, und können wir nicht starten. I'll place recruit units in this stage for combat reinforcements. Da müssen wir noch. Ah, es gibt auch noch combat reinforcements. Alles klar. Dann äh, ziehen wir noch mal da ein paar rüber. Ja, gibt es nochmal mal als reinforcement? Den hier. Ähm, und den Sherman packen wir auch noch mal als reinforcement. Ne, passt nicht. So, ah, stopp. Okay. Ja, alles klar, das sind ja gar nicht normal. Also wir brauchen zuerst mal Scout, dann Assault Infantry ähm Hier sehen Sie, die ist relativ, relativ schmal ingehalten. gehalten. Ändert ein bisschen an, an so Sudden Strike und, und Co. was ich auch sehr gerne gespielt habe und ich glaube, hier kommt der Gegner schon, oder? Kann das sein? Moment. Ach, du heilige Kurzwurst. Ähm. Die Russen sind da. Verdammt! Okay, äh, vielleicht sollten wir auch mal irgendwelche Einheiten holen, oder? Würde ich sagen. Ja, hallo. Enforcement of Free has arrived. Ja, sehr gut. Los! Okay. Wir können wir natürlich auch gruppieren. Das hier sind unsere normalen. Können Sie über einzeln auswählen? Was? It, sir. Okay. It, sir. Das ist die 101. It, sir. Da funktioniert das funktioniert mit STG und 2. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Verdammt. wäre okay, das wär auch zu einfach. So wir schicken den Panzer mal vor. Yes, sir. Yes, sir. Already on that, sir. Ja, ihr soll aufstehen, ne? It, sir. Ja, ja. Der... Yes, sir. Also können ja auch in Deckung gehen. Sehr cool. Okay, dann schicken wir mal hier in Deckung. Erstmal. Ich schicken wir. Warum liegt denn der hier rum? Um die hier unfassbar, ne? Okay, es wäre natürlich schön, wenn es ein Tutorial gegeben hätte, aber irgendwie wurde ich einfach so ins Spiel reingeworfen. Ähm. So. Genau, wir sammeln in der Zeit äh, Actionpunkte, also AP und ähm, können dann halt, wenn wir 74,5 haben, wir wir jetzt im Moment 32, können wir Verstärkung rufen. Weil ich glaube, äh, die, die, die Russen haben schon Verstärkung, verdammt. So. Das wird spaßig, denke ich. Er hier umgeknickt oder was ist mit ihm los? Okay, ne? Steh auf, Junge, steh auf. Gut, dann schicken wir die hier auch nochmal weiter. Ach, das ist das schon nice! Wollen oh, wir werden auch ordnungsmäßig umgefahren? Äh, ich höre die Russen schon. wir hier auch reinverschanzen? Ach krass, du kannst du sogar so ein so Haus reinstellen hier. Okay, nice. So. Die rücken hier hin vor. Yes, sir. Und die schicken wir hin. Gucken wir mal die einzelnen Optionen hier durch. Special Options, Close Hedge, also man kann auch also die Duke schießen hier. Wenn es hier ins Feuergefecht geht. Beziehungsweise wenn man in Deckung gehen muss. Damit unser Schütze hier nicht äh, irgendwie ausgeschaltet wird. dann kann das Fahrzeug verlassen, das geht auch, alles klar. Ähm... Und hier noch. Ich höre den Russen nicht. Highlight Corps. Ne? man kann auch Leichen markieren. Uh, Direct Control Mode. Genau. Das war... Ja, stimmt. Man mich nämlich auch... Genau, das hatte ich nämlich irgendwo gelesen gehabt. Man kann nämlich die Fahrzeuge auch selber steuern. Genau. Das ist halt mega cool. Man kann die Fahrzeuge hier komplett selber kontrollieren, steuern, fahren. Da steht übrigens. Jetzt müssen wir mal zurück. Wie komme ich jetzt aus dem Area Control Mode raus? Verdammt. Hätte natürlich noch mal einer sagen müssen. Was? F... Hm. Ja? Nee. hier? wir denn hier raus? Ähm. Ja, ich wollte hier auf unsere eigenen Leute schießen, weil Friendly Fire ist bestimmt an. Die stehen hier alle, ne? Die bewegen Frage ist ja, warum bewegen die sich nicht, ne? Ich meine, wir greifen die jetzt halt schon an irgendwie. Äh, vielleicht halten wir aber die Stellung, ne? ich auch sein. Wie sagen? Bekämpfen wir erstmal hier. Ist so einmal schlagen. Wir haben die auch alle Tanken hier aus dem Das könnte ich auch sein. Aber warum? warum bewegen sie sich nicht? Hallo, ich bin da. Kann ich nicht schießen? Ah, okay. Wir haben das Fahrzeug ausgestattet. Gut. Ja, das war okay. Ich dachte, sie schießen halt nicht. So, bewegt euch. Wir müssen angreifen. So, die nächsten Einheiten sind da. Oh. Hängt. Ah, okay, das Game ist gecrashed. Jo, cool. Also, nach dem kleinen Game Crash, <lacht> versuchen wir es einfach nochmal. Gut, wir sind wieder im Geschäft, äh, unsere Einheiten sind da und wir rücken jetzt diesmal ein bisschen schneller vor. Ich, wieder in. ich muss aber dazu sagen, dass ich hier noch eine Preview-Version äh, spiele, also eine Vorab-Release-Version. Äh, das heißt, wir haben heute den, also jetzt, wurde die Aufnahme äh, läuft, am den 10.9., 10 das heißt also am 12.9., also zwei Tage, äh, vielleicht wird es da nochmal ein Day One-Patch äh, geben, der solche Abstürze dann auch behebt. So, wir bewegen unsere Einheiten mal hier in den Kreis rein, damit wir das hier verteidigen können. In genau, Hoffnung, dass sie sich bewegen, Ja, das sieht gut aus. Und ähm, unser kleines gepanzertes Fahrzeug klicken wir auch auf den Punkt. mal, ich glaube wir können mich auch einen einzelnen Soldaten sogar steuern, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Larry Control Mode E. Mit E können wir die Einheit direkt steuern und mit E auch wieder direkt verlassen. Denn, oh Gott. Ich in Deckung, Junge. Den können wir uns auch aber lebt noch gerade nach. Äh, vielleicht sollte unser kleines Fahrzeug hier auch mal feuern. Okay, hier am Ballern. die tankeinheit ich glaube nicht ne? hier, jetzt robt er robbt hier vor er ist ganz so das mutig robbt jetzt vor und versucht den panzer mit der granate auszuschalten mal gucken ob das klappt aber die fast die Befürchtung, dass wir eher kanonenfutter sind Oh, nicht so eine gute idee hat er noch eine granate vielleicht zurückschießen? Da ist da keiner mehr drin. Doch, okay. MG-Sperrfeuer funktioniert aber noch. Wir ziehen die Einheit mal ein bisschen zurück hier. Was hier ist doch die Anti-Tank-Einheit. macht den fertig. Genau. Mit Panzerfäusten drauf da. Aber wir es nicht gleich so gemacht. Geht doch. Naja, okay. Also das... Das Zielen üben die noch. Okay, äh, aber... Oh Gott, da kommt noch ein Panzer, was wo kommt die denn auf einmal her? Ähm, wo, wo, wo Jetzt sollten wir hier irgendwie versuchen die Flanke zu wechseln oder sowas. Nee, Moment. Hier rein. Dann Flankini jetzt nämlich einfach. Setzen nicht hier in den Graben rein. Haben noch ein bisschen Deckung. Oh Gott, außer von den Panzerlenten. Die, die verbluten hier gerade. Ja, irgendwas. Dafür ja, werden gerade überrannt. Die müssen sich jetzt zurückziehen hier. Können wir auch nicht aufheben oder so, ne? Steig ein, ganz gemütlich, ganz langsam, entspannt. Wow. So Und erstmal jetzt die Versorgungsfahrzeuge. Ein bisschen Sperrfeuer. So, ein bisschen Unterdrückungsfeuer. Und hoffentlich kriegen wir gleich irgendwie Verstärkung oder irgendwas, weil... Also das, das, das Gute ist, wir können wirklich jede Einheit einzeln steuern. So, wir kriegen jetzt gerade nämlich Verstärkung hier unten. Und äh, die sollen sich natürlich auch direkt mal hier in die Front bewegen. Oh, jo, okay, das Ding ist explodiert, verdammt. gut, äh, hier immer noch. Verdammt. Aus so einer Explosion hatte ich eigentlich gedacht, dass der nicht mehr so viel mitmacht. Aber... Wie ihr sollt euch bewegen hier. Los, los, los, los, los, los, los. Natürlich auch ein schwer einzunehmendes Gelände hier. Also man kommt schlecht ran und man kommt schlecht raus. Schlecht rein, schlecht raus. Nicht gerade gut, aber haben wir noch Anti-Tank oder irgendwas dabei? wenn ich ne kommt yes, oh Die hätten jetzt hier auftanken können hm okay so ein guter Strategie bin ich wohl noch nicht Gucken mal, ob wir hier irgendwie... Boah, er ist voll im Rage-Mode, ne? Okay. <lacht> er war im Rage-Mode. Das hat sich dann auch erledigt gerade. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen Deckung nehmen oder so, ne? Also die in Deckung gehen. Da können die das viel besser verteidigen, die Kiste hier. eigentlich ganz, ganz schön schlau, ne? Moment, du hast noch... Okay, hey, noch eine Panzerfaust. Ich muss doch mal eher gewusst, dass der noch eine Panzerfaust hat. hier die Einheit hier. Wir flankieren jetzt hier. Das hier ist ein... was ist ein Munitionsfahrzeug. Sollten wir irgendwie versuchen, in Sicherheit zu bringen? Die bräuchten wir definitiv noch. Genauso wie das hier auch. Sonst geht die Munition mich hier vorne nämlich langsam aus. hier drauf schießen. So, er ist jetzt nicht hinüber. Shit, wir brauchen hier Einheiten.